Jetzt wird es Zeit für das zweite Türchen. Marty McFluffo. Türchen Nummer 2. Hier. Öffnen wir es und haben... Ah, nice. Wir haben... Martys Gitarre. Ist ja fast schon wie Lego. Oder ist das einfach nur Lego Duplo auf Wish bestellt? Okay, hier steckt man den rein. Haben wir ihn hier. Was ist das? Ah, das sieht mir nach Ärmeln aus. Tatsache. Oh mein Gott, ich bin begeistert. Mit Gitarre und sein Ärmelchen. Unser Marty McFly. Dann lass ich uns jetzt auch mal das zweite Tütchen finden. Hier haben wir Tütchen Nummer 1. Wir besuchen jetzt Tütchen Nummer 2. 5 mal 3 minus 7. Brauchen wir nicht. 9 minus 7. Das ist unser zweites Tütchen. Und ich mache da mal ein kleines Unboxing: Kinder Bueno und Erdnüsse. Das war ja ganz akzeptabel, würde ich sagen. Gitarre und Ärmel.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 Auf meinen Kanal zu gehen und die Videos anzugucken ist umsonst und das ist ein guter Preis.